Verhindert politische Bildung Revolution? Nein, ganz und gar nicht. Politische Bildung ist die Keimzelle der Revolution. Nur wenn ich weiß, wogegen und wofür ich bin, kann ich eine Revolution anzetteln, begleiten, mich anschließen. Aber dafür brauche ich eine Meinung. Und dann ist politische Bildung auch noch, gerade in der politischen Jugendbildung, ganz wichtig, Leuten zu zeigen, dass es sich lohnt zu engagieren. Also, nein, nicht verhindernd, befördernd.